Hallo Leute, jetzt sind wir am Tatort, wo die zwei Beamte erschossen wurden. Schaut es euch einfach an. Hier wurden Gedenktafeln angebracht, wie ihr sehen könnt. Eine Gedenktafel von den zwei ermordeten Polizisten aus Grusel. Schaut es euch einfach an. Ich gehe mal näher. Dass man auch was sehen kann. Ist halt dort, wo es passiert ist. So schaut es weiter aus. Es gibt noch sehr viele Leute, die an die getöteten Beamte denken. Schaut es euch einfach an und könnt ihr eure Kommentare darunter schreiben.